Hallo und herzlich willkommen zur Live-Demo von IBM EZM System Monitor Version 5.5.5.1. ESM bietet Ihren Administratoren einen kompletten Überblick über Ihre gesamte Business Automation Plattform. Systeme können Sie logisch gruppieren, zum Beispiel nach Systemumgebungen, Anwendungstyp oder Standort. Events können Sie sowohl in aggregierten Bereichen anzeigen, als auch in einer Eventliste. In meiner persönlichen Konsole hier habe ich mehrere Dashboards mit unterschiedlichen Sichten und Detaillierungsgraden. Das erste Dashboard hier zeigt mir eine Gesamtsicht auf meine Produktions-, DR- und Testumgebungen. Das zweite eine Heatmap als grober Überblick über meine Final-Produktionssysteme und das dritte Detailinformationen dazu. Hier sehe ich anwendungsspezifische und plattformspezifische Metriken. Anwendungsspezifische Beispiele wären Object Store Performance, Event Queues oder Process Queue Counts für Filenet oder zum Beispiel der Status von Group Queries oder die dokumenten retrieval -Zeit für Content Manager on Demand. Die Überwachung der Listener, die das System-Dashboard beliefern, bietet mir Echtzeitinformationen zu Performance- und Kapazitätsmetriken, zum Beispiel wie viele Dokumente geladen oder wie viele Content-Navigator-Desktops gestartet wurden. Meine Business-Automation-Anwendungen hängen von der Funktionsfähigkeit ihrer Middleware und Infrastruktur ab. Selbst wenn ich keine Kontrolle über Komponenten wie den Web application server oder die Datenbank habe, so muss ich doch zumindest ihren Zustand kennen. Und ich will natürlich frühzeitig vorgewarnt werden, wenn sich deren Verhalten ändert da dies direkt Auswirkungen auf die Servicequalität meiner Anwendungen hat. Hierzu gehören zum Beispiel Metriken wie jvm Free Memory, JDBC Connection Pools, Datenbank Performance oder CPU-Auslastung. Wenn ein Wall-Level oder ein kritischer Schwellwert erreicht ist, wird ein entsprechender Alarm angezeigt. In der Eventliste kann ich Events schließen oder mit Kommentaren versehen, sodass meine Kollegen sehen, dass an diesem Event bereits gearbeitet wird. Alarme können auch in zentrale Eventmanagement-Lösungen weitergeleitet werden, sodass ein Administrator oder Operator in IT Operations sofort eingreifen kann. Egal wann der Event passiert, er bleibt nicht unbemerkt. Beispiele hierfür wären IBM Watson AIOPs oder ServiceNow. Außerdem kann ich mir auch Zeitreihen zu Metriken anschauen, um ein Event besser einordnen zu können. So kann zum Beispiel ein Performance-Alarm nur ein einmaliger Ausreißer sein oder der Beginn eines Trends, der meine volle Aufmerksamkeit erfordert. Die grafische Darstellung macht es mir einfacher, den Event im Kontext zu verstehen und Anomalien zu erkennen. Abhängig vom Event kann eine vordefinierte Task durch den Administrator oder durch den Event automatisch gestartet werden, zum Beispiel um eine ausgefallene Komponente wieder neu zu starten oder um Troubleshooting-Informationen zu sammeln. In der Evaluation-Tabelle definiere ich, wann ein Warning oder Critical Alert ausgelöst wird, abhängig von meinen gewählten Schwellwerten. Die Häufigkeit, in der ein Parameter überprüft wird, hängt von seiner Kritikalität und Dynamik ab. Je wichtiger, oder dynamischer ein Parameter ist, desto häufiger werde ich ihn überprüfen. IBM EZM System Monitor gibt ihren Administratoren Transparenz und Kontrolle über ihre Business Automation Plattform, wo immer die Komponenten auch laufen – im eigenen Rechenzentrum oder in irgendeiner Form von Cloud, ob als traditionelles System oder als Container. Die Fachbereiche werden geschützt, die Administratoren werden proaktiv und produktiver und können sich auf wertschöpfende Tätigkeiten konzentrieren. Doch wie komme ich dahin? Sprechen Sie mit uns und wir finden die für Sie passende Lösung. Für Fragen stehen wir natürlich gerne zur Verfügung. Vielen Dank.